Hallo, ich bin der Sebastian, Kreisrat im Kreistag Mittelsachsen und wir Grüne haben im Kreistag dafür gesorgt, dass nach vielen Jahren endlich ein Radverkehrskonzept für Mittelsachsen erarbeitet wird und arbeiten in den Städten dafür, dass wie hier in Freiberg in der Langstraße endlich die Einbahnstraßen für den Radverkehr geöffnet werden.